Und, Herr Kollege, ich frage mich, wenn Sie sehen, dass der öffentliche Raum von der Drogenkriminalität in Anspruch genommen wird, warum Sie hier heute nicht einer Verschärfung zustimmen, wo, wo alle Bezirksvorsteher der betroffenen Bezirke sechs, sieben, acht und neun hier sagen, wir brauchen die Verschärfung. Wenn Sie für die Verschärfung sind, warum stimmen Sie dann heute nicht zu? Das ist nämlich die Kutzpe, die Sie dabei haben. Sie wollen eine Verschärfung, wir machen Sie und Sie stimmen trotzdem dagegen. Sie sind unehrlich, Herr Kollege von der FPÖ. Sie sollten hier wirklich einmal zustimmen, wenn es notwendig ist, dass wir zum Schutz der Kinder auftreten, dass wir zum Schutz des öffentlichen Raumes auftreten und dass wir im öffentlichen Raum Drogenhandel keinen Platz mehr einräumen. Hier sollten Sie mit uns gehen.